Die hinsichtlich des Kosten- und Flächenbedarfs günstigste Rampenform ist die Kopframpe. Der LKW lässt sich bei dieser Rampenform jedoch nur über die schmalste Stelle, das Heck B und entladen. Diese Rampenform findet sich vor allem in Bereichen, bei denen das Laden aus konstruktiven Gründen nur an dieser Stelle möglich ist. So zum Beispiel bei Kühlfahrzeugen, Fahrzeugen mit Laderampen oder Seekontainern. Die Seitenrampe kann bei Fahrzeugen mit Standardpritschen eingesetzt werden. Das B- und Entladen erfolgt dabei über die gesamte Seite, ohne langwieriges Manövrieren auf der Ladefläche. Eine die Vorzüge der Seiten- und der Kopframpe verbindende Rampenform ist die Sägezahnförmige Rampe. Hier kann wahlweise über die Seite, über das Heck oder über Seite und Heck geladen werden. Eine schnellere B- und Entladung eines LKWs lässt sich nur mit Hilfe einer Dockrampe realisieren. Das Laden kann hier von drei Seiten erfolgen. Allerdings sollte dabei der erhöhte Flächenbedarf und die Größe der Rampe berücksichtigt werden.